Bereits letzten Freitag hat der Bundesrat, und ihr habt es vermutlich nicht mitbekommen, weil es kaum kommuniziert wurde, einem Reformvorschlag von Julia Klöckner zugestimmt. Das bedeutet, dass wir uns demnächst auf reduzierte Kontrollen in Lebensmittelbetrieben einstellen müssen. Da muss man sich wirklich fragen, was soll das? Hat diese Frau denn nicht mitbekommen, welche Probleme wir im Moment in den letzten Wochen und letzten Monaten und letzten Jahren tatsächlich in der Lebensmittelindustrie hatten? Gut, aber wie soll auch die Speichelleckerin der Lebensmittelindustrie da überhaupt etwas dagegen unternehmen wollen? Vielleicht erinnert ihr euch daran, Es ist gar nicht so lange her, da hat sich Julia Klöckner vors Volk gestellt und den Menschen und den Verbraucherinnen und Verbrauchern vorgeworfen, naja, ihr seid doch selbst schuld an den Skandalen, ihr seid selbst schuld am Billigfleisch, ihr kauft doch den Mist, ihr gebt doch viel zu wenig Geld für Lebensmittel aus. Die Verbraucherinnen und Verbraucher sind immer schuld, wenn es nach Julia Klöckner geht. Aber ich persönlich werde nicht müde, es immer und immer wieder zu wiederholen. Nein, die Verbraucherinnen und Verbraucher trifft absolut keine Schuld. Dieses Spielchen spielt Frau Klöckner wunderbar und sehr gerne. Aber das Problem ist doch nicht am Ende der Problemkette. Das Problem kann nicht Verbraucher oder Verbraucherin sein. Es kann nicht sein, dass die letzte Instanz ähm, am Ende dieser Kette tatsächlich die Kontroll- und Moralinstanz sein soll. Das ist absoluter Blödsinn. Dafür ist die Politik da. Deswegen gibt es sie überhaupt. Dass sie beispielsweise der Lebensmittelindustrie Grenzen setzt und im schlimmsten Fall Verbote erteilt bzw. Gesetze erlässt. Die Menschen kaufen am Ende nur das, was ihnen im Prinzip vorgesetzt wird und was wirklich da ist. Und wenn wir alle von heute auf morgen kein Billigfleisch mehr kaufen würden, gäbe es ja überhaupt nicht ausreichend anständig produziertes Fleisch für uns alle. Und jeder kauft einfach das, was er sich leisten kann oder leisten möchte. Und man muss sich das jetzt wirklich ja, auf der Zunge zergehen lassen, was da passiert ist. Mitten in dieser Pandemie, in dieser Corona-Krise, mitten in den anderen Krisen, die es ja in der Lebensmittelindustrie gab, in der Fleischindustrie beispielsweise, da bringt diese Frau so einen Vorschlag ein und dann geht der auch noch durch. Und erst vor ein paar Wochen mussten wir uns anhören, oh mein Gott, der Skandal in der Fleischindustrie, oh mein Gott, wir müssen da was machen, wir müssen jetzt handeln, dies und jenes und ach, das darf nie wieder passieren. Ja? Wir werden da was ändern, jetzt, jetzt, jetzt, ja, dabei... Hätte die Politik schon vor 10, 20, 30 Jahren was tun können, hat sie nicht gemacht. Und jetzt macht sie das Schlimmste, was sie eigentlich machen kann. Ja, sie, Die Kontrollen, die da sind in der Lebensmittelindustrie, die will sie weiter reduzieren. Und nochmal, nein, die Verbraucherinnen und Verbraucher sind nicht schuld. Es gibt da draußen jede Menge Menschen, die darauf aufmerksam gemacht haben, auf diese Skandale und diese Probleme und was Julia Klöckner wieder vorhat. Und es gab 150.000 Menschen, die sich über Foodwatch dagegen gewehrt haben, dass, dieses, dass diese Reform durchgeht. Außerdem haben sich gesamte Verbände von Lebensmittelkontrolleuren und Amtsärzte absolut, ja, fast einstimmig dagegen ausgesprochen, was da passiert. Und es ist ihr scheißegal, selbst wenn die Leute, die wirklich die Verantwortung am Ende dafür tragen, ja, äh, vermutlich dafür tragen müssen, selbst wenn die Leute sagen, okay, wir haben Ahnung davon, auf uns müsst ihr hören, wir sind doch die Experten, wir sagen euch, das könnt ihr nicht machen, das dürft ihr nicht machen. Und selbst dann ist es dieser Frau scheißegal. Hauptsache, die Lebensmittelindustrie kriegt ihren Willen. Es gibt da draußen also hunderttausende Menschen, die sich gegen dieses Vorgehen ähm, stellen und stemmen. Aber es wird einfach nicht gehört. Also es ist nicht irgendwie Politik. Es wird nicht Politik gemacht für das deutsche Volk, beziehungsweise für uns alle, sondern es wird einzig und allein für die Wirtschaftspolitik gemacht. Scheiß drauf, was die Leute sagen. So, und jetzt spiele ich mal für euch den Propheten. Ich trau mich was. Ich prophezeie euch. Der nächste Lebensmittelskandal wird kommen. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, vielleicht auch nicht mehr dieses Jahr, aber er wird irgendwann kommen. Und ich prophezeie euch: Diese widerliche Frau wird sich wieder vors Volk stellen oder irgendjemand anderes, der dieses Amt bekleidet oder die dieses Amt bekleidet, wird sich vor Volk, vors Volk stellen und sagen, Mensch, da müssen wir was machen. Das hätten wir ja nicht ahnen können, dass da was passieren könnte. Da müssen neue Gesetze her, da müssen neue Reformen her. Genau der Schwachsinn wird wieder und wieder und wieder passieren. Und jetzt bin ich gespannt, habt ihr das überhaupt mitbekommen, dass es diese Reform jetzt gab, dass sie tatsächlich durchgewinkt wurde? Habt ihr das mitgekriegt? Und was sagt ihr zu dieser Reform, gegen die sich ja offensichtlich über 100.000 Menschen gewehrt haben? Und Frau Klöckner, war das scheißegal? Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und sage, bleibt vernünftig.